ist Dienstag, der 12. Februar 2019. Wir sind hier am Sollereck. Eck. Ja, Sollereck ist auch der Familienberg genannt. Es gibt hier sehr schöne blaue Pisten, wo man wunderbar karen kann. Einige kurze schwarze Piste. Und wir werden jetzt nochmal die lange Acht nehmen und schön karen. Piste. I don't look on the Ja, hallo nochmal. Also, wir haben den ersten Tag hier in Söller Eck hinter uns. Es lässt sich wunderbar fahren. Am besten haben wir gefallen: Piste 5, Piste 6. Rote Pisten sind das. Schön im Wald gelegen, Berg und Tal. Kann man schön krachen lassen. Wunderbar, hat Spaß gemacht. So, wir haben heute den Tag äh, am Sonnereck verbracht. Äh, wunderbare Pisten, viel los. Auf der 1 kann man wunderschön krachen und auf der 5 und 6, wie gesagt, kann man schön krachen lassen. Es gibt auch eine kurze schwarze Piste, da habe ich jetzt zum Schluss nochmal den Tiefschnee ausprobiert. Und, und Fazit, macht Spaß? Ja, super. Okay, also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.